Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 der munteren Kategorienbesprechung auf dem Gleichsatzkanal. Das Thema heißt Skepsis, Zweifel, Skeptiker, Zweifler, Misstrauen und Kollegen. Die nächste Nummer ist die Nummer 144, ein Zitat des großen Friedrich Nietzsche. Große Geister sind Skeptiker. Dem kann ich nur zustimmen. Und hier gilt zu bemerken, dass es vor allen Dingen die rechte Handhabung der Urteilskraft ist, damit diese, dieser Zweifel eben kein zügelloser ausschweifender wird, womit man dann eben in den unendlichen Weiten der Psyche der Verlorenheit preisgegeben ist. Die nächste Nummer, das Denken allein, ist schon Zweifeln, weil wir in jedem Denken Unterschiede machen. Jeder Unterschied aus einer Menge anderen Unterschiede. Unterscheidungen mit oft gleichwertigen Gründen ausgewählt wird. Die Qual der Wahl ist hier angesprochen. Der Bezug auf das Denken, Denken und Zweifeln und Denken in der Bezug auf die Unterschiede, die das Differenzieren in der Analyse eines Unterregelbegriffes zu einer Handhabung. Äh, hervorheben möchte ich hier noch, dass eben mit dass die, der Bezug de, des Zweifels auf Wissen, Denken, Wahrheit, Erkenntnis etc., Gesetzlichkeit, Allgemeingültigkeit ein so fundamentaler ist, äh, dass mit, äh, mit der Fähigkeit äh, zu zweifeln, eben begründbar und berechtigt zu zweifeln. Die am ähm, Denken und an der Erkenntnis oder Wissen und Wahrheit ansetzen, ist quasi gleichbedeutend mit einer Infragestellung aller dieser Kategorien. und äh, Deswegen gibt es hier in dieser Besprechung der Kategorie Zweifel immer wieder diese Bezüge auf die Erkenntnistheorie, weil eben da sich die Gründe ergeben, sozusagen der Hebel anzusetzen ist, mit dem sich dann so einiges aushebeln lässt. Die Nummer 99 äh, spricht den Aspekt der Sicherheit an äh, in Bezug auf Erkenntnisse, die es äh, gegen den Zweifel zu sichern gilt. Äh, wenn von Sicherheit die Rede ist, dann ist immer auch die Ordnung gemeint und letztlich eben Recht und Gesetz, die zu sichern sind. Und ja, eben alle Gründe abzuwehren oder gar nicht erst gar nicht erst sich haben eine Diskussion einzulassen. Da wären wir dann schon äh, beim Thema Dogmatik, aber das, das äh, weiß nicht, ob das in der, ja, haben wir ja in einem Teil 1 schon etwas angerissen, welche Rolle das Dogma spielt sozusagen als, als Counterpart zum Zweifel. Nächste Nummer 100, wie gesagt, Gründe, es braucht Gründe. Ähm, darin unterscheidet sich der Logische vom eben bloß gefühlten Zweifel, dass der eben mit Gründen operiert. Die nächste Nummer 84... Ähm, auf den ersten Blick etwas befremdlich an. Ein Zitat von Edmund Pfleiderer aus seinem Buch Empirismus und Skepsis in David Humes Philosophie. Das naive Bewusstsein meint bekanntlich, das Schwein heißt Schwein, weil es hässlich ist. Das ist natürlich ein Vorurteil, Aber was will uns diese Passage sagen? Ich denke mal, ich rücke das Thema Zweifel und Skepsis in ein besseres Licht, wenn damit eben sehr viel Unsinn, Blödsinn, Schwachsinn, Dummheit, die es in der Welt gibt, äh, benannt wird, gegen die es einfach, äh, gegen die man einfach äh, skeptisch und misstrauisch sein muss, einfach nicht jeden Blödsinn für bare Münze nehmen. Was? zugegebenermaßen nicht jedermanns, jeder ihrer Frau Sache ist. Lässt sie auch durch empirische Studien beweisen, die Millionen Leser des Goldenen Blattes oder die Anhänger des Horoskops und was es nicht alles gibt. Da ist, wie gesagt, schon ein gewisser Zweifel angebracht. Überhaupt lässt sich nur schlecht von Zivilisation oder Kultur sprechen, wenn die Kräfte, die Vermögen des Geistes, des Verstandes nicht ein gewisses Niveau erreicht haben. Der nächste Punkt, die eigentliche Natur des Geistes, ist zu fragen. Geist ist Zweifel. Der Geist spaltet und macht Probleme. Er ist nicht allzu weit weg. Die Bezugnahme des Zweifels auf einen Geist, nachdem eben in Bezug auf das Denken schon erwähnt wurde, vielleicht... Sollte ich noch äh, den Zweifel etwas äh, entradikalisieren, den auf den ersten Blick äh, dieser Begriff für etwas ängstliche Gemüter zu haben scheint. Und zwar indem ich ihn durch den Begriff Frage ersetze. Es bei einem Zweifel handelt es sich im Grunde genommen nur eine, eine Infragestellung äh, irgendeiner Sache. Und äh, dieses Moment der Spaltung und das Problemhaften durch die Differenzierung, das ist eben ist nur dann negativ zu betrachten, wenn es sich bei solchen Zweifeln eben mehr um eine gefühlsmäßige Haltung handelt, in der auch wiederum nur die Gefühle anderer angesprochen werden und so gesehen vermehren sich dann die Probleme eben und die Disharmonie innerhalb einer Gesellschaft. Aber in einem konstruktiven Sinn mit gutem Willen und den, den entsprechenden geistigen Fähigkeiten dürfte es sich dann bei Zustand einer Spaltung oder Problematik nur um einen vorübergehenden Handeln, weil ja an, an der ganzen Sache gearbeitet wird, konstruiert, konstruktiv, um äh, dem Ganzen abzuhelfen. Der nächste Zeuge im Sinne der Anklage, beziehungsweise im Sinne der Verteidigung. Wir verteidigen hier die, die Skepsis. Ist ein gewisser Leonard Nelson ein Vortrag über die Unmöglichkeit der Erkenntnistheorie? aus dem Jahr 1911. Dort heißt es, wenn jede Erkenntnis nur durch eine andere, ihr zugrunde liegende, möglich ist, so müssten wir, um zu irgendeiner wahren Erkenntnis zu gelangen, einen unendlichen Regressus ausführen. Und es wäre daher gar keine Begründung von Erkenntnissen möglich. Sprich, äh, um... Äh, ein, zu einer Erkenntnis zu gelangen, bedarf ist schon Kenntnissen. Das sogenannte Hauptmann von Köpenick-Paradox. Um einen Ausweis zu kriegen, muss ich einen Wohnort vorweisen, und ich kriege keinen Wohnort ohne Ausweis. Und so gesehen äh, wäre hier schon aller Objektivität und äh, allgemeingültigen Erkenntnis das Wasser abgegraben. Aber anscheinend äh, wenden sich dann sofort alle ab, wenn, wenn sie sowas lesen, weil dann sofort Paragraph 1 in Kraft tritt. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und Gott Demonstrandum ist hier ein gewisser Leonard Nelson da selbst. Da aufgrund hervorragender Analyse des ganzen Geschehens selbiger dann doch wieder in einem Objektivismus landet wie sich aus anderen Schriften ersehen lässt Nun gut sei es äh, wie auch immer das Leben geht weiter die nächste Nummer in den Startlöchern. Ein gewisser Ludwig Busse, Philosophie und Erkenntnistheorie. Mit dem Zauberwort der Erfahrung. Sich mit dem Zauberwort Erfahrung über alle Schwierigkeiten hinwegzusetzen, geht nicht an, weil wie Kant gezeigt hat, Erfahrung selbst zu ihrer eigenen Möglichkeit, das Denken immer schon voraussetzt. Reine Erfahrung ist eigentlich nur das, was Bodhidharma erfuhr, als er neun Jahre lang eine Mauer anstarrte, also verfügt auch über Humor dieser Ludwig Busse. Schauen wir gleich mal, wie sich die rote Farbe hier ist auch noch macht. Äh, wir haben hier das gleiche äh, Problem Regressus Circulus Viciosus von oben. Äh, um eine Erfahrung zu haben, brauche ich immer schon eine Erfahrung. Beziehungsweise, äh, die, muss, ich muss hier die Kategorie noch etwas äh, genauer aufschlüsseln. Äh, hier geht es um die Erfahrung in einem empirischen Sinn, also durch die, durch die Sinne, die klassische Erfahrung. Und der Gegenüber wird dann hier das Denken gesetzt, das heißt, ich, ich brauche, es ist für Erfahrung immer schon ein Denken notwendig. Es gibt nicht dieses, dieses, diese reine Erfahrung, die auch in Kants' Kritik der reinen Vernunft da thematisiert wurde, die ist nicht möglich als eben objektive Erfahrung ohne eine Bezugnahme oder ohne ein Inf ins Verhältnis setzen zu irgendeinem erfahrenden oder eben auch äh, Subjektivität des Objekts da in Betracht zu ziehen da es keine Gegenstände gibt die eben über alle Zeiträume hinweg und an allen Orten, über die über objektive Eigenschaft verfügen können. Ähm, an anderer Stelle, ich weiß es nicht, ob das jetzt in der Besprechung noch stattfindet, aber... Um diesen Zusammenhang zwischen Erfahrung und Denken noch äh, besser zu verdeutlichen, ist vielleicht die, die, die, die, die, äh, das Theorem, sag ich mal, oder das Philosophie äh, Wahrnehmen ist urteilen äh, zielführender. was nichts anderes heißt, als dass eben diese sinnliche Erfahrung immer schon ein Denken braucht, das in der Wahrnehmung eigentlich geurteilt wird. Was aber so schnell passiert und auch schon immer wieder auf äh, diese, diese äh, alle, alle sinnlichen Erfahrungen äh, werden im Grunde genommen durch eine eine Brille bisher gehabter Erfahrung gesehen und dann Fachbegriff ist da Perzeption das heißt eine, eine Sinngebung der Perzeption ein, ein, ein Zusatz zur Perzeption der eben aus der aus der gesammelten historischen Erfahrung eines Menschen, dann kommt die immer wieder in die neuen Erfahrungen oder auch die Wahrnehmungen mit einfließen, dass bestimmte Muster sich da eingebürgert haben oder auch viel Gewohnheit ist mit dem Spiel, dass eben die Dinge so gesehen werden, wie sie gesehen werden. Gut. Nächsten Nummer, 44, haben wir wieder einen Bezug auf das logische Denken. Also Logik, äh, die Logik steht und fällt mit, äh, mit Widerspruchsfreiheit und Zweifel ist im Grunde genommen auch ein anderes Wort für Zweifel, ist der Widerspruch, den man anmelden kann, äh, wenn es sich um einen begründeten Zweifel und eben einen Widerspruch der ist zu begründen und dann wird es eben geprüft, ob eine Logik verletzt wird oder nicht. Was aber äh, für unsere Begriffe oder überhaupt auf dem Gleichsatzkanal spielt diese Logik an sich jetzt nicht die Rolle, da ist klar, dass es sich hier um ein nichts als ein technisches Mittel, um eine Technik handelt, die, wo in erster Linie, die in erster Linie als Norm des Denkens, als ein Sollzustand aufzufassen ist, also voll in die Ethik gehört und auch aus der Ethik heraus dann benutzt, werden kann oder werden muss. Äh, letztlich ist die, ist der, der Ansatzpunkt ist immer äh, eben äh, das Thema, was die Logik angeht. Äh, da gibt es auch wieder äh, den, irgendwo steht geschrieben, dass äh, in der Logik äh, die Logik keinen Anfang und auch kein Ende behandelt. Das heißt, der Anfang ist, äh, wenn Sie so wollen, irrational, so wie das Ende. Es ist kein Gegenstand des bloßen, der bloßen äh, widerspruchsfreien Verknüpfung irgendwelcher Inhalte oder Begriffe. Sondern äh, diesen Anfang zu erklären. Äh, das ist ganz simpel: äh, der Anfang eines, des Universums ist nicht zu erklären. Da gibt es so alle möglichen Theorien, so auch haarsträubendes, äh, entblöten sich äh, angesehene Physiker nicht da irgendeinen Urknall in die Welt zu setzen, um der Wissenschaft äh, die, die Fälle zu retten, äh, möchte man sprechen, so dass eben da nicht eine Religion äh, einspringen muss an der Stelle. Gut. Die nächste Nummer, der Geist ist immer Zweifler an der Realität der sinnlichen Dinge. Das ist jetzt wieder mehr von Bedeutung, dass, äh, dass eben der Bezug auf die Erkenntnistheorie eine große Rolle spielt, weil kann ich äh, erkenntnistheoretisch an... Art und Weise, wie Wissen oder Erkenntnis oder Wahrheit erworben wird, sage ich mal, gewonnen, behauptet wird, äh, da eine begründete Kritik anmelden, dann äh, rumpelt es im Karton. Da sind dann alle möglichen äh, anderen Bereiche mit betroffen und es bleibt kein Stein mehr auf dem Anderen. Das heißt, es ist alles gar nicht so wild, es spielt sich alles nur eine Erkenntnistheorie ab. Und dann letztlich auch in der Einstellung, wie man sich zur Welt verhält. Praktisch ändert sich nicht viel, weil das, was für viele Menschen nützlich ist, wird weiter nützlich sein. Es findet nur eine andere Art der Regierung statt oder der Regierungsbildung. Die höheren Chargen sind da nur betroffen, die es mit den Allgemeinheiten zu tun haben. Politik und, und so. So eine Dinge. Gut. Äh Ja, und in Bezug auf diese Erkenntnistheorie, da haben wir hier ein Beispiel aus einem der frühen klassischen Skeptiker, äh, so früh jetzt auch wieder als Sextus Empiricus, soweit ich mich erinnern kann, äh, soweit ich das äh, vor ein paar Tagen auf Wikipedia geblättert habe, ist der findet der im zweiten Jahrhundert dieses christlichen Zeitrechnung statt. Äh, wird von einem Johann Gottlieb Buhle in der Neuzeit ins Gedächtnis gerufen, einem Werk über Sextus Empiricus und oder der Skeptizismus der Griechen Aus dem Jahre 1801, soweit ich weiß Todesjahr, äh, Manuel Kantz mit Z, da heißt es, wird gefragt, ob der Gegenstand so beschaffen ist, wie er erscheint. So geben wir zu, dass er erscheint und zweifeln nicht daran, sondern wir zweifeln an dem, was vom erscheinenden Gegenstand behauptet wird was doch etwas ganz anderes ist, als an der Erscheinung selbst zu, zu zweifeln. Zum Bleistift. Der Honig scheint uns süß zu schmecken. Dies geben wir zu, da wir selbst äh, die Süßigkeit empfunden haben. Aber ob es eines, ein Süßes in Bezug auf die Erkenntnis Gibt, das, bezweifeln, das bezweifeln wir. Dies heißt nicht, die Erscheinung des Süßen selbst zu bezweifeln, sondern nur die Anmaßung der Dogmatiker aufzudecken. Ja, wie gesagt, die, die sinnlichen Erscheinungen. Und da haben wir hier die sinnliche Erscheinung eines schmeckenden Honigs der uns süß schmeckt und das geben wir auch zu, aber das ist eben, das erscheint uns so, es erscheint uns süß. Äh, Gibt es dann auch wieder Allge alle möglichen Allgemeinheiten, äh, dass äh, sich viele Menschen finden lassen, äh, die etwas süß finden, aber davon jetzt von einer objektiven Allgemeingültigkeit auszugehen, das wäre jetzt auch etwas zu vorschnell, denn nicht wenige finden etwas, gerade in den Randbereichen des Süßen, dann etwas nicht süß, wo andere das eben noch süß finden. Und deswegen da wir selbst die Süßigkeit empfunden haben, geben wir dies zu, aber ein Süßes in Bezug auf die Erkenntnis, was nichts anderes heißt als ein Süßes an sich, das wagen wir zu bezweifeln, denn dieses Süße an sich, und das wäre eben diese höhere Erkenntnis, diese Abstraktion in, in die Gesetzlichkeit, in die Allgemeingültigkeit, äh, der dann, die dann wirkt wie ein äh, religiöses Bekenntnis, an das geglaubt wird und dementsprechend man sich dann auch verhält. Man fühlt sich dann wohl in einer Ordnung der Rationalität, die aber eigentlich gar nicht vorhanden ist. Es handelt sich hier um, um eine Illusion, in der diese Menschen dann leben. Das sind dann keine Gefühlsdusel, sondern eben Intelligenzdusel. Und wenn irgendjemand mal den Begriff Intelligenzdusel äh, in einem anderen Zusammenhang hört, dann äh, möchte ich hier darauf hinweisen, dass äh, der Ursprung dieses Begriffs äh, auf dem Gleichsatzkanal zu suchen ist. Gut, das war die Nummer 147. Wir schreiten weiter zur nächsten Abteilung. Das heißt, wir schreiten nicht weiter, denn ich erhalte soeben von meinem Assistenten den Hinweis, diese Sitzung zu beenden da das 30-Minuten-Limit äh, ein Tribut an die Aufmerksamkeitsspanne äh, heutiger Generationen erreicht ist, so dass wir die Nummer 161 dann den Paul Kannengießer in der nächsten Abteilung bzw. Teil 3 dieses munteren Kategorienratens auf dem Gleichsatzkanal fortführen werden und ich verbleibe wie immer euer Peace and Out.